Alles skizziere ich Mal. Der Bahnhof Jodikon erbaut 1875 ist der einzige Ritterbahnhof in der Schweiz. Das heißt, in die Gleise gehen unter dem Bahnhofsgebäude durch. In die